Was willst du? <kliki> <différentes> Alter Fresse halten bitte! Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir We werden heute uh, uh, Isle spielen oder Eisle... Uh, keine Ahnung wie man das ausspricht, aber yeah. so, <Sharingionen> <becue> ja. Ich glaube, wir haben eigentlich alle Positionen befüllt, oder? Ja. So, okay. ich werde Sind's für ein paar... Äh, kannst du bitte... Hey, du im Hintergrund hast deine Fresse, sonst komme ich, ne? Do not speak, Logo Yenny! Oh Gott, report to the bottom deck. There is a situation. Let's move. Oh, warte, du weiter? Nein, mein Vater ist reingekommen. Alles klar, let's go. Sucht eine Scheiße. Okay. Hi, wie kommst zu mir, ne? Ich gehe schon mal ins Kraftwerk. Ich gehe schon mal zum Generator. Ja, jemand soll mit dem... Nein, nicht alle hinter mir, hallo? <lacht> Junge, also, Le machen. Leute! Leute, ich will nochmal kurz was ankündigen. Ich werde heute an, Ich werde morgen alleine fliehen mit dem Flugzeug, ohne euch, okay? Oh nein, morgen bin ich oh nicht hier. Morgen muss ich Sachen machen. Ich, ich, ich, will, ich will auch Licht haben. Also so ja Leute, ihr, ihr. dürft gerne allein fliehen. Ich mach das schon bei mir. Ich will Hallo. Ja, du wartest auf ah. Alter, stell euch mal vor, ich mach's jetzt ernsthaft. Oh ihr, hey, da komm ich zu dir nach Hause und Was? Alter, das ist wohl. Alter. Ja. Abi, Abi. Hm. Wie geht's, Bash? Was soll überhaupt machen? Oder? Ja, folg mir einfach. Es ja, geht um überleben und nicht getötet werden. Ja. Wenn du eine Knarre findest, wenn du eine Knarre findest, zieh es nicht auf unsere Gruppe, ne? <lacht> das siehst du. Ja. Ich erst Fun fact, Leute, ich hab grad, ähm, Jeffs Bruder gefunden, er hat vor mir. <lacht> <lacht> Junge, wer. wer <lacht> finden, der Junge. Der nein, nein, sorry, sorry, wer ist zu behindert, Junge. Ich glaube, Jeffs Bruder. Deswegen werde ich ihn auch gleich erschießen, falls möglich. Ja, bitte tu das. Ja, ja. äh, Ivy, wo bist du? Also, ich bin hier runtergegangen zum Strand. Ah, du bist zum Alter, ein... Alter. Bitte. Also ich habe auch eine Querschnittsverletzung gefunden schon. Also, man hört so ein bisschen Österreichisch bei Ivy raus. Das kann ich sagen. <lacht> österreichisch. Ja, Öst, ja. Es gibt <lacht> so einen Unterschied zwischen Deutsch und Schweizerisch. Aber, aber... Ja, richtig ist nicht. Ich weiß nicht, die Zwischenstufe. Ja, ich, ich verstehe einfach nicht, weil jeder es gibt jemanden, der die ganze Zeit reinschwatzt. Beste oh, Ey, So, was haben wir denn oh. hier? Eine Fuse. Ah, kann ich brauchen. Ah, jetzt kommt los. Alles klar, Ivy, du du kennst das in dieses Spiel nicht, oder? Ja, kenne ich nicht. Alles klar, es gibt ein Monster, der will uns ich töten. Und es gibt Soldaten, die ich möchten auch, auch uns töten. Ich aber die kommen erst am zweiten Tag. Ah, okay. Mach aber bitte nicht am Generator, Kollege. Nein, nicht am Generator machen. Und komm, du darfst, du wenn es dunkel wird, dann darfst du nicht rausgehen, weil das Monster ist dann aktiv. mit los, komm. Los, mir. los. Ich <lacht> äh, <lacht> ähm, Ja, warte kurz, ich nehme die Heat okay. Anfangs wir mal ja. das Ruder rauskicken. Ja, ja oh. bitte. Ja, Der fuckt ab. Der fuckt ab, wow. Jetzt erst bemerkt. <lacht> das sagt nicht so, bitte. Junge, die, ja. die ganze Aufnahme. Äh, äh. Dann, dann, dann, wenn, wenn, wenn du heute runtergehst, gehst, dann, dann, dann, dann, dann kaufe ich für dich okay? Also, also, ich mehr, okay? Aber wenn ich jetzt nicht bin, dann gehst du runter. Nein. So, ich Ey, sein sag sein. sag deinem Bruder, ey, fick dich, Junge, geh raus. <lacht> <lacht> <lacht> Äh, äh, ich, mach El, ich mach der Eiskönigin anschauen. Ich mach den. Ey Junge, das einzige, was ich höre, ist das ist scheiße. Ja, sag deinem Bruder. So die Aufnahme ist echt genial. Ja, die Aufnahme ist echt genial. Also Leute, ich bin jetzt im Observatorium gerade. Ich bin das später. oder? Wo dann gehe ich da nicht rein. Kann man auch Pakete öffnen? Äh, nee. Nein, leider nicht. Ah, oh, heißt dort. Egal, wo die Heat alle, alle Ey, Junge! Ja, Stuart, und, äh. hey, wer war denn hier? Wer war denn hier? Als Jetzt haben die Idioten mich eingeholt, ich muss weg! Schnell! Ich muss weiter. Wo ist die Heat gobbles Als hat ob. Jemand, hat ich bin sein. Stuart, oh, ja, einen... ich, also, ich, ich, ich habe Plan. Wir fliegen okay. alleine mit dem Flugzeug. Okay. Wer? Wer okay. ist das Nein. da vorne? Ich, ich, ich das, will das sind wir, hallo. Oh Scheiße! Schnell weg! Hey Junge, ich werde beobachtet. Hallo, wollen wir halt auf, was? Was? Hallo, Ich kann leider gar nichts verstehen gerade, ernsthaft. Ja, ja, ja, ja. Hey, sorry, ja. Danny, aber wenn dein Bruder so weitermacht, dann werde ich dich stummschalten. Wenn, wenn, okay? äh, wenn du noch unten bist, versuchst du immer, kriegst persönlich, Wenn unten Ich schufe dich ich noch oben. Stunden okay. Okay. okay. Endlich, Junge! Oh Gott okay. sei Dank! Äh, Hallo, wollen wir für noch mal. Oh, oh mein wow. Gott! Nein, kein Bock! Alter Später! <lacht> wollen wir für den noch mal. Also, ah. Danny, Danny, ah. Ivy und Dick? Ja, ich. Ja, schon Danny ist ein kleiner Bruder. Dennis, komm runter. Ah, Schreck. Gott sei Dank ist er. Spaß. <lacht> Sorry. Oh, bitte. Erlöse uns von diesem Leid. Ja, warte kurz, kommst du, Danny? Los, bleib nach Wohin ja. okay. ich muss er überhaupt? Ich Kann doch sagen, ich werde früher als ihr hier weg sein. Das kann ich euch sagen. Ja, ich und Danny sind in einer Gruppe. Das habe ich sehen, hexland Ivy, kommst um. du? Ich komme nicht den Berg hoch hier. Ja, lauf einfach an der Seite entlang. Let's go, Danny. hier hierher, komm. Warum ist denn dieser riesen Berg auf einer Insel? Ist normal, dass ähm, Berge auf Inseln sind. <lacht> also, ja. Rügen ist auch eine Insel, da gibt's auch Berge der ja, äh, nachdem Genau dem, wie man es nennt. Kommst scheiße. du, Danny? Wo Klingt bist du, Danny? Um die Leitung. Ah, da bist du. Okay, ich hab... eben äh, gekommen. Also ah, hier ist ja. äh, es. De Dennis, lass dann äh, mal bei. Also wollen wir dann noch mal in Bunker gehen? Äh, nein, also, Leute, ich nicht. muss euch ich sagen, ich, ich nehme hier einfach das Zeug und ich direkt. Ich also. glaube er hätte soll das hingehen. Okay. Und wir benutzen Danny als Menschenopfer. Okay. Ähm, wir Wo seid ihr denn jetzt eigentlich? Ach oh, hi. Achso, ich und Danny sind hier. Ah, okay. Also ihr nehmt da einfach Fuel mit und wir fliegen dann mit dem Flugzeug. Äh, hat schon jemand die Konsole genommen? Ähm, ich, ich weiß gar ich nicht. Hab, ich hab euch genommen. Weil ich kann nichts nehmen, ich ne? Und, ähm, ich sehe einfach noch einen Tag aus. Ich bin einfach nur. Achso. Okay, ich sehe dort irgendwie einen dort oben. Ich bin hier, ich bin hier drin. Ich bin beim Warehouse. Ich gehe mal einfach ins rechte Lager, ich gehe ins linke Lager. Warte kurz. mal, was die hier haben. Ja, ich und Dennis sind beim Warehouse. Beim Warehouse seid ihr jetzt? Doch, ich glaube wir sind alle beim Warehouse. Das brauchen wir noch nicht. die brauchen wir. Island Power. Wir haben, wir haben den Code. Wir haben den Code. Ja, haben wir auch schon. Ah, ist hat den Propeller. Egal. Also, nee. der Propeller. dann alle, Mann, folgt mir. der kurz fertig hitwischen, fertig Heißt, fertig von euch. Juhu, ich habe eine Shotgun. Hey, junge, fertig hitwischen, bitte. Ähm, wir haben nur eine Night Vision und die hat Senpai. Ah, oh fuck, man. Ich weiß nicht, wo, wo... seid ihr jetzt? Also, ich muss sagen, ich glaube, Senpai bleibt hier und erkundet noch ein bisschen das Zeug, oder? Okay, wo sollen wir hingehen? Keine Ahnung, macht, was ihr wollt. Ihr, ihr seid doch die Leute, die sich von der Gruppe abspalten. Hä, hey, nein, ihr seid... Ihr habt nicht gewartet. Ich hab's euch von Anfang an gesagt, dass ich schon Soch, nicht So, mehr... So. wenn Danny so langsam ist, ich mach ihn doch nicht im Stich lassen, ich bin nicht ja, so wie... Ja, ich geh nicht so eh ich Schau, Ich bin eh nicht weg, ich hab das Rad, ne? Ich hab ehm, das Rad, haben Das Rad gibt's auch noch im Lager Ah, Nein, ich hab ich kein Propeller und das hat Ivy. Heißt, ohne SIE kommen wir nicht weg. Weißt du was? Okay. Hä? Äh, oder? Ich ja, und Hallo! Hallo, lass doch mit dem Boot fahren, damit wir alle also, wegkommen. Ich weiß aber nicht, was wir noch fürs Boot brauchen, ne? Ich weiß nicht, was wir noch fürs Boot brauchen. Ja, Ich, ich, kann, glaub, ich, ich und Danny gehen nicht. zum Tower. Genau das gleiche genau wie beim äh, Flugzeug. Heißt ein Steuerrad, ein Propeller <lacht <lacht> und ein Rad noch. Okay. Steuerrad und Turm. irgendwas anderes. Ich weiß nicht, wie das heißt. Ich glaube, wir müssen hier lang. Ja. Hier, da drüben müssen die Flugzeughütte. Ja. Ich und Danny ja, gehen zum gehen, gehen zum genau. Dings da. zur Hölle? Müsste sie irgendwo sein. Oh, oh, Danny, Danny, wo bist du? Oh, da bist du. Ich komme, ich komme. Ich habe, ich habe gerade oh, okay. etwas gehört. Stuart, oh, wo bist du? Hallo. Ne Höhle. Also. Ja. Ach, hi, eine äh, wow. I, I, ja geil, Ivy ist einfach runtergesprungen. <lacht> wo ist sie runtergesprungen? Okay, diese Eisen, hier Eisenbaum. Achso, ich und ah, Danny gehen. Ah, ich und Danny. Okay. Ah, Stuart, Stuart, Stuart. Komme ich hier hoch? Ja, du solltest... Ihr müsst irgendwo... ah oh, scheinbar ist er. Ähm... Er ja, hat, wir gehen einfach mal hier lang. Ich hab's... Ich er hab den Drachen sehen. gefunden. Ja, oh, wir sind jetzt so dritt, die unten sind. Oder warte, warte, alle mal runterspringen noch weiter. Weiter runter. Äh, immer weiter. Warte kurz, wo seid ihr jetzt? Oh, oh danke. Ah, ja, ihr müsst irgendwo der Hafen sein. Ja, ich sehe Einfach ja. hier lang. Komm, denn? Ja, hinten. Okay, ähm ach das ist dort okay wir sind also alle wieder da gut ja bin ich. aber seid ihr jemand sich selbst anzünden Na da. ich habe genug Treibstoff dafür also da unten da unten ich habe zwei Kanister dafür also ja okay. sind da unten nein nein Spaß. da ist er der Hafen da ist er der Hafen ja, ah, da, da oh shit! Dennis. Scheiße, es wird dunkel! Es wird oh, dunkel! Es wird dunkel! Ja, Sie sind hinter uns! Okay, dann müssen wir es schnell machen, alle Mann! Ich hoffe, ihr noch irgendwas, oder? Ich war. Los, du müssen einfach wir schnell wir weg genau. ohne dir. War was? Schnell weg ohne mir! Junge, komm! Nein! Nein! Nein, bitte nicht! <lacht> ja, komm! <gab's>. Nein! <lacht> <lacht> ah. oh. Ja Mann. Oh, das Steuerrad! Das Steuerrad fehlt! Ja. <lacht> ja. <lacht> ja! Also, was fehlt? Ja, ja. Wer, wir sind zu viel, ja. Wir sind ja. zu viel, Wer hat zu viel Kuchen? Ei, <lacht> <lacht> <lacht> <Abi>, wie geh raus! <lacht> Warte, was fehlt denn? <lacht> da ist es! Haben wir kein Motor! Mach schnell, ich muss nicht drin! Ich hab ernsthaft <ganz lacht> ein Problem! ich ich habe ich, ich, glaub, ich, glaub, ich, hab den Hoffen, ich Ja, hab wir den sinken, mal, wir, sinken. wir sinken. Nein, ja. wir fahren, wir fahren. Oh mein Gott, ja. ja, mein Freedom. Ja, ja, ist alle so können, wir alle unten Jetzt Wer ist jetzt drunter gefallen Es ist hackt, Senpai. Halt's <lacht> <lacht> <lacht> oh, sorry, <lacht> sorry, Senpai. Also, ich zünd mal Brot an, jetzt <lacht> ja, Mann. Wir haben ja auch während Brot gebaut. Wir sehen uns in Japan. <lacht> was <lacht> Was ist das? Es ist ein Fingelodge vom OFF. Es ist ein fucking Krake gewesen. Oh, er wird sterben. Er hat nicht zugehört. Ja, oh, was fehlt noch? Oh, scheiße! Also, Leute, ich glaube, ich hätte noch eine Hapune mitnehmen sollen. Aus! Ja Leute, ja, wo seid ihr? Zum Glück oh haben wir noch mehr Content. Wir kommen wieder zurück. Oh, fuck, ich bin erwischt worden. Scheiße! Was Junge, ich dachte, wir wären sicher. Mann! Mach schnell! Ich Mach schnell! Gemacht. Wir werden sterben, Hexe! Verheiratet uns! Ja! Genug! weg! Es ist im fucking Krake! <lacht> Kama, Kama, Kama, Jonas, Kama. Du bist aufgestoßen, du Idiot. <lacht> Jonas hat Jonas hat Jonas hat Kama. Ich mache einfach ein Kreuzfahrtschef oder so oder ein Schlachtschiff. Soll ich alle töten? Ich habe eine Scope Rifle. Ja, ich habe einen Shotgun, also bitte. Ja, töt die, doch töt die alle, töte sie alle. Komm. ey, fick die! <lacht> die dürfen nicht überleben. Die dürfen nicht überleben. Ihr Feuer Sniper ist gut. Ey, Junge, was machst du? Töte die alle. Töte sie. Komm. Werden sterben. Oh, wie sieht das Monster ich mal aber aus? Ich Jonas ähm das Monster ist eigentlich so schwarz mit roten Augen oh, so also ein typisches Monster im so oh, ich, ich das ist glaube ich das ist ich Stand Monster von Identity Fraud also ja in die Hütte in die Hütte und, und, welche Zeit ist jetzt? willst du mir jetzt ernsthaft sagen, dass die alle noch leben oder wie? <lacht> ja wir leben okay, alle Ja, also noch. Leute ähm holt euch Waffen und bringt euch gegenseitig um ja, also. Halt deine Fresse machen wir das nicht Leute, Leute <lacht> ihr macht daraus jetzt ein Battle Royale! Leute, ihr macht daraus jetzt ein Battle Royale? Halt halt deine Fresse, gepennt! Okay, Ivy ich Der letzte überlegen, ich... der bekommt Schokobong von mir. Ha? Wo so, ich hab ich. Der letzte gesagt. bekommt Schokobong und Hallo. einen Händedruck von mir. Das ist zwar nicht sehr viel hey. wert, aber. Hey. <lacht> es ist ein Sieg. Hey, halt deine Fresse. <lacht> nee. Welche Zeit ist nee, jetzt? Nee. Das haben wir jetzt alles aufgenommen, oder wie? Die you feel Jersey, okay. Hello, Was willst du? <lacht> <lacht> <lacht> Was hast du gemacht? Er hat mich getötet. Ich glaube, er hat mich umgebracht. <lacht> Ey, Motherfucker! <lacht> oh mein Gott. Oh mein Gott, <lacht> Ah! Ah, fuck! Was ist hier? Oh mein Gott, der hat Kenny getötet. To Ernsthaft? Yeah!